in der Tatort-Weihnachtsfolge? Was ist ein Sonntag ohne eine Folge Tatort? Musikfans können sich jetzt richtig freuen, denn am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist bei der Krimiserie ein ganz besonderer Sänger zu Gast. Punkt. Udo Lindenberg hat in der Weihnachtsfolge eine Gastrolle. Und es kommt noch besser. So soll die ganze Episode extra um ihn herum aufgebaut worden sein. Daher spielt der Hannover Anna Tatort auch in seinem Kiez Hamburg. Die Zusammenarbeit kam durch die Hauptdarstellerin Maria Furtwängler zustande. Dem Portal DWDL erklärte sie einst: Udo hatte mich vor ein paar Jahren zu einer musikalischen Zusammenarbeit eingeladen worüber ich mich sehr gefreut habe. Dabei kam dann der Gedanke auf, dass es doch toll wäre, wenn er mal bei einem Lindholm-Tator dabei wäre. Dann kam Uli Bre mit dieser sehr schönen Idee dazu und ich glaube, die Geschichte wird Charlotte Lindholm mal auf ganz anderen Wegen erzählen. Udo Lindenberg als Täter in der Tatortfolge mit Maria Furtwängler in ihrer Rolle als Charlotte Lindholm wird es richtig spannend. Kommissarin Lindholm fährt nach Hamburg, um sich in dem berühmten Hotel Atlantic mit einem Mann zu treffen. Doch als sie ankommt, ist er tot. Lindholm gilt in der Folge als tatverdächtig und traut ihren Kollegen nicht mehr. Somit nimmt sie selbst die Ermittlungen auf und geht den Ganzen auf den Grund. Im Hotel findet zu der Zeit ein Casting für einen Udo Lindenberg-Doppelgänger statt. War etwa einer der Doppelgänger der Täter? Ist das alles ein großer Racheakt an der Kommissarin? Florian Silbereisen Udo Lindenberg Quotenkampf Wer nicht auf Krimis steht? Der darf sich auf das Traumschiff, 26, Dezember, 20.15 Uhr, mit Florian Silbereisen freuen. Als Kapitän Max Pager möchte der Schlagerstar dem Tatort in der Schweden-Episode die ein oder anderen TV-Zuschauer stehen. Man darf gespannt sein, wer sich den Tagessieg sichern wird. Der Kampf um die TV-Weihnachtskrone ist eröffnet.